In dem heutigen Video kannst du mir beim Unterrichten live zusehen. Ich habe Tine bei mir, die ich das erste Mal unterrichten werde überhaupt. Ich werde sie screenen mit meinen ganzen technischen Geräten ausmessen und ihr die ersten Instruktionen geben, damit sie besser und konstanter Gold spielt. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Ich habe vor kurzem auf YouTube bzw. auf meinen Social-Media-Kanälen einen Aufruf gestartet und eine Person gesucht, die mit mir für die Golfsaison 2021 an ihrem Golfspiel, an ihrem Golfschwung arbeiten möchte. Das Bausig schwung Schwungprojekt 2021. Es haben sich einige gemeldet, aber ich habe mich im Endeffekt dann für zwei Personen, nicht für eine, für zwei Personen entschieden, mit denen ich jetzt in diesem Jahr starten möchte und das auch filmtechnisch dir zu Hause zeigen möchte, was wir gemacht haben. Die, als erstes ist Tina dran und Tina hat eine ganz interessante Stunde mit mir gehabt und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Tina, herzlich willkommen. Hallo. BASE golf projekt du, schön, dass du da bist. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Was sind so deine Erwartungen? Erzähl ein bisschen. Mhm. Ja, danke, freut mich, dass ich da sein darf. Ich ähm, bin schon ganz gespannt und aufgeregt, was mich da heute erwartet. Ähm, ich bin aufmerksam geworden auf das Projekt durch Instagram. Ja. Äh, ich habe das einfach gesehen und habe mir am Anfang so also gedacht, ja, soll ich mich da jetzt wirklich bewerben, weil meine, ich meine, seit vier Jahren Golf. Und bin natürlich jetzt noch nicht so gut, dass ich mir denke, Christoph ist ja trotzdem auch eine, eine Nummer, sage ich einmal. Und habe mir aber trotzdem gedacht, ich probiere es und freue mich jetzt, dass ich da bin, dass ich es geschafft habe. Okay, bei welchem Handicap stehst du jetzt? 20,1. 20 Was wir jetzt quasi machen, ist, wir machen jetzt eine komplette Evaluierung von dir. Okay. Das heißt, ich habe da hinten das Radgerät, da mhm. haben wir jetzt die Schlägerdaten. Mhm. Dann sind wir dann die Bodendruckwerte. Wir mhm. wissen dann, was du quasi mit den Füßen machst. Und die Füße, die du, was die Füße machen, die lösen ja viele Sachen aus, die oben im Schwung, im Schwung passieren. Nachher mhm. dann. Deswegen mache ich das. Mhm. Dann werde ich noch einmal durchscreenen, den Körper durchscreenen. Das, das heißt, wie du, ja, wie soll ich sagen, wie du golferisch tickst. Ja. Und dann suchen wir uns deinen eigenen Schwung für dich, wie das am besten zusammenpasst. Okay. Okay? Ähm, das ist ein Test von, den habe ich nicht dich entwickelt, sondern der Mike Adams. Den machen wir jetzt durch und dann habe ich eine gute Idee davon. Wie du greifen sollst, wie du dich hinstellen sollst, mhm. wie du all diese Sachen machst, okay? ja. Anhand dieser Tests kann ich herausfinden, welcher Schwung für Tina natürlich ist anhand ihrer anatomischen Voraussetzungen. Der Schwung wird sozusagen maßgeschneidert. Hier überprüfe ich ihren rechten Griff, der soll leicht nach rechts gedreht sein. Bei diesem Test geht es darum, dass ich die dominante Hüfte finde, ob sie links oder rechts das Gewicht verlagern soll im Rückschwung und sie macht das eher über die linke Seite, wie man hier sieht. Das heißt, sie sollte nicht so viel Druck am rechten Fuß verlagern, anders, wie sie es tatsächlich dann in ihrem, ihrem eigenen Schwung macht. Hier bitte ich sie, dass sie in das Paddel drückt und ich beobachte, wie viel sie ihr Becken dabei dreht. Das ist nicht sehr viel bei ihr, das heißt, sie braucht nicht sehr viel Hüftdrehung, um kräftig zu sein. Sehr interessant. Hier wird die Körpergröße mit der Armspanne gegenübergestellt und das sagt mir dann etwas aus über ihre Haltung und über ihre Armebene im Schwung. Das heißt, im Setup bist du eher mit Druck wo? Auf dem... Linken, linken Fuß. Ja. Ist das gut? Ja, für dich schon. Okay. Du bist ein sogenannter Frontposter. Wir haben gesagt, deine linke Hüfte ist die Dominante. Weil mhm. du bist ja, bei dem Test vorher hast du yeah. ja. Also das wäre sehr ungewöhnlich für dich, dass du für den rechten Fuß hast. Okay. Also sie würde mir auch im Setup erwarten, dass das Gewicht links ist. Okay. Gut gemacht. Eine Eigenart bei Tina, wie sie ihr Becken bewegt und ihre Gewichtsverlagerung macht, ist, dass sie am Start ihres Schwunges gar keinen Druck verlagert auf den rechten Fuß. Sie ist sehr, sehr passiv, macht alles nur aus dem Oberkörper und aus den Armen. Und sie legt dabei auch den Schläger so richtig weg. Das ist ein Problem, was sie dann, mit dem sie dann zu so kämpfen hat, im Abschwung nachher dann. Dadurch, dass sie hier nichts, keinen Druck nach rechts verlagert hat, hier, nicht rechts reingedrückt hat, hat sie jetzt nichts, wo sie nach links zurückgehen kann. Und man sieht dann bei ihr dann sehr schön auf den Druckplatten, dass sie dann im zweiten Teil beginnt, auf einmal fast 90 Prozent Druck auf den rechten Fuß zu verlagern. Das heißt, sie hat einen späten Sway, wie man sagt. Ja. Was darauf passiert ist, ist, dass der Oberkörper schon nach links drüber kippt. Ihre, ihr Schläger ist sehr flach und dabei geht sie dann in diese Position über und kommt so ein bisschen über der Top. Zwar von innen an den Ball, schlägt auch Hooks, aber es ist keine sehr günstige Bewegung, weil sie einfach nicht mehr zurechtkommt, weil sie vor im Boden reinschlägt. Hm? Ja. Du hast jetzt 96 Prozent am linken Fuß. Das heißt, du bist gegangen. gar nichts, rechts. <lacht> oh, links, okay? Okay, Wir okay. okay. ja. sind bei einer Slide. Okay, ein Slide nennt man das in der, in der Fachsprache. Ein Slide, okay. und ein Slide ist einfach etwas, wo ich sage, wenn du das machst, so aggressiv und dann hast du einmal den Boden vorher, am Boden noch, mhm. äh, mhm. du, du, du hast gar keine, keine, keine gute Kraft übertragen. Also, ja. das ist etwas, was du nicht willst. Mhm. Du siehst auch, dieser lange Schwung, den du da hast, dieser Oberswing hier, da ja. Ja? kommt natürlich da, das auch deswegen, weil du natürlich die ewig Zeit gibst, dass du. Auswind dass du das machst. Du mhm. wirst ja merken, wenn wir das dann nachher ändern, wird der Schwung kürzer. Ähm, ein bisschen Griff geschaut, gell? und mhm. dann haben wir gesehen, äh, erstens mal die linke Hand war nicht wirklich stabil drauf. Ja? Du hast relativ lange Finger ja, für Dame und hast dann um, eigentlich einen fast zu dünnen Griff mhm. gehabt eigentlich. Und der Interlock Griff. also das Das hat auch nicht irgendwie gepasst, mhm. weil du eigentlich nicht so zusammengehen kannst, dass du dann eigentlich hier die, die Luftlöcher nicht mhm. wirklich abschließt. Okay? Jetzt habe ich da einfach einen, einen Herrenschläger von mir bist das hast eh Power, gell? das kannst mhm. du meinen jetzt für jetzt mal probieren. Aber das wäre sicherlich ein Thema, ob du dicke Griffe möchtest. Mhm. Und wir haben dann auch experimentiert mit dem Overlap Grip, gell? Weil, du, weil du eigentlich beim Interlocken ein Problem hast, genau. dass du nicht zusammenkommst. Und eigentlich, gerade der Overlap-Grip ist eigentlich für Leute gedacht, die eigentlich größere Finger haben. Mhm. Und du hast gesagt, ja, es fühlt sich ungewohnt an, ja. aber, aber ich fühle mich stabiler. Aber stabiler und, genau. Ja, was mir sofort aufgefallen ist bei Tina, ist, dass der Griff ja nicht sehr fest in der Hand ist. Sie hat den Griffdruck sehr, sehr leicht und man hat richtig das Gefühl, sie verliert ihn. Also ich habe sie gebeten, ihn etwas fester zu greifen. Man sieht auch bei ihr, dass da sehr viel äh, ja, Zwischenraum hier ist bei der, bei der vorderen Hand hier, bei der linken Hand hier, wo sie einfach äh, ja, keine gute, kompakte Position hier hat, wo sie den Schläger gut in der Hand hat. Ja? Sie verliert auch den Schläger beim Schwingen. Und gleichzeitig, wir wir schon dabei waren, haben wir auch gleichzeitig die rechte Hand ein bisschen... Angepasst, gell? Mhm. dass die Bild weiter unten drunter ist. Mhm. Und dass das ein bisschen mehr in der, hier in die Lebenslinie mhm. drin hier ist. Gell? Mhm. Ja. So, und, genau. Genau, und jetzt haben wir eine stabilere Position. Ja, gell? Auf jeden Fall. Genau, jetzt schlagst du ein paar Bälle. Okay. Wie fühlt sich das an? Besser. Sicher gewohnungsbedürftig, immer, wenn es ja. den Griff was macht. Ja. Aber du wirst sehen, in drei Tagen ist es so wie wenn es das News anders gemacht hätte. Okay. Genau, Sehr gut, danke. Und wenn wir jetzt da schon dabei sind, ja, ja. den Schlagflächenvektor, die hin, dass du sehen kannst, wohin zeigt, wohin zeigt der Schläger? Oh, links. Links, okay. Ein wirklich sehr, sehr häufiger Fehler, den ich sehe, und Tina hat ihn ja leider auch, ist, wenn man den Ball anspricht, ja, dann sehe ich extrem oft, ja, eigentlich viel mehr öfters als das andere, dass der Schläger zu ist. Also, sehe ich sehr selten das zu offen ist, ich sehe fast immer, dass der Schläger nach links zeigt und das Problem an der Sache ist, wenn der Schläger stark nach links zeigt, dass der Ball natürlich nach links startet, wie es bei Tina jetzt oft der Fall war. Wenn die Schlagfläche geschlossen ist, kann, können zwei Sachen passieren. Entweder wird man den Ball wirklich links starten lassen und weggucken, oder man bekommt es unterbewusst mit mit der Zeit und beginnt dann einen Öffnungsprozess durchzuführen. Und dieser Öffnungsprozess, der tut dir sicher nicht gut. Schau, einfach hierher. So dran. Uh -huh. Schau, nicht hier, so. so. Uh -huh, uh -huh. Und so drehen. So, und dann gehen wir das weg. Und das ist jetzt mal, ich mach einen Schwung einmal, so das ist die Idee, mhm, okay? Mhm. Okay. Oh, jetzt geht's ja? hast ah, du gesehen? Ja. So, nichtsdestotrotz, ja. müssen wir jetzt bisschen, müssen wir ein bisschen über die Druckverteilung reden. Ja. Okay, wir haben gesehen bei dir, vorher, mhm. dass du aufgeschwungen hast, bis hierher war gar nichts. Gar nichts. Also du hast nur... Aufgeschwungen. Mhm. Sehr oberkörperarm dominant, mhm. ist dir bekannt, ja? Mhm. So diese Bewegung hier. So, und dann hast du geschwungen mhm. und dann ist das, das Oberkörper ein bisschen nach hinten kippt und mhm. dann geht der ganze Druck nach rechts und du hängst eigentlich mit fast 85% des Drucks am rechten Fuß mhm. und dann hast du ganz aggressiv schnell wieder nach links wechseln müssen. Mhm. Und das macht einen einfach wirklich Probleme. Ja. Dein Schläger ist, hat sich gelöst zu früh. Ja. Das weißt du auch, ja. ja? Und diese ganze Kombination einfach, die, die passt ja, nicht ganz so. Mhm. Okay. Wenn wir das loswerden wollen, dieses, mhm. das, diesen, diesen Winkel zu früh wegschmeißen, mhm. muss das mit der Druckverteilung mal als Voraussetzung mal mhm. passen. Hat, der Karton hier hat den Sinn, dass du jetzt auf dieser Matte hier rutschen kannst. Okay. So. Und was du möchtest ist, was du möchtest mhm. ist, dass du mal zwei, dreimal versuchst, einfach nur ein bis parallel zu schwingen, dass du mal weißt, wo ist parallel überhaupt. Mhm. Okay, das ist parallel, also nicht, das ist nicht parallel, mhm. das ist parallel. Mhm. Und bis du parallel bist, möchte ich, dass das passiert. Okay. Okay? Wärst du auf Eis, wirst du, du, du so Schuhe an, die nicht keinen Grip hätten, ja. sollte das passieren. Genau. Genau, super, perfekt. Kopf, also Du da mit dem Körper grau bleibst da. Und gib ihm, genau, jetzt, jetzt bist du links gewesen, du das merkst Ja, ja. Jetzt war früher links. Aha. Okay? So, jetzt bist du hier. So, das bist du hier, das ist so ein kleines Hilfsmittel, das ich ganz gerne verwende. Uh -huh. So, und das, das hat den Vorteil, dass es sehr, sehr gummiartig ist. Uh -huh. Das gibt ein richtiges Gefühl, wenn du da reindrückst. Uh -huh. Das heißt, die Aufgabe ist jetzt, wenn du hier bist, uh -huh. bei Parallel, dass uh -huh. du das jetzt quasi da drauf drückst. Okay. Genau, super. Okay. okay. mach wir den ganzen Schwung einfach. Jawohl. Wow. Okay. Ja. ja, hast du gemerkt? Aha. Jetzt wird auch schon kürzer, gell? Ja, auf jeden Fall. Aha. Und damit du nicht vergisst, dass du rechts auf der Ferse bleibst, ja. Gehen wir da rechts auf die Ferse an noch was da hinten. Okay. okay, wie fühlt sich das an? Besser. Gell? Viel besser. Genau, also du kommst gar nicht in Versuchung, das zu halt ausholst, ja, voll. gell? Ja, Du gehst rechts rein und dann bin ich mit dem Gewicht viel früher links als vorher. Und das fühlt sich komisch an oder gut an? Naja. Ein bisschen ungewohnt, komisch nicht. Ja? Komisch nicht, ne? Ja. Vor allem, weil ich mich nicht mehr so auf meine Hände konzentriere. Ein Riesenvorteil, gell? Ja? ja, auf jeden okay, Fall. Das heißt, das wird der erste Teil, wo ich sage, wenn du das, wenn du das in Ordnung kriegst, mhm. dann tun wir es leichter, die anderen Sachen zu machen. Mhm. Ah, okay. Okay, cool. Ja, der war geil. Ja, cool, ja. Schau, und jetzt haben wir es geschafft, dass du erstmals den 3 Grad fast 3 Grad abwärts den Ball getroffen hast. Okay. 2,8 Grad abwärts. Wahnsinn. Okay. Und du tust es quasi nur Chippen gefühlt. Ja, okay? Du kannst das genau. du nur das machen und ja. hast fast dieselbe Geschwindigkeit jetzt schon. Okay. Ohne dass du ohne, dass jetzt, ohne, dass jetzt äh, gefüllt äh, ja. Gas gibst. Okay? Voll. Das heißt, das hat natürlich auch ein Riesenpotenzial. Ja. Später damit du diese frühe Druckverlagerung hast, Aha. dass du dann mehr Power erzeugen kannst. Oh. Ja, voll cool. Also vielen herzlichen Dank. Danke, danke dir. Ja, okay? war ein Wahnsinn, super. Ja, Tina. Also Erzähl mal, wie war die erste Stunde mit, mit Christoph gemeinsam? Wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, es war, also ich bin positiv überrascht. es war voll super. Ja. Der letzte, den ich getroffen habe, ich glaub so, also habe ich schon lange keinen Ball nicht mehr getroffen. Also ich finde das voll super. Für mich war es eine Methode, dass ich sage, ich sehe einmal, was eigentlich wirklich, wie es halt wirklich ist, ja, weil es sind Fakten. Christoph, du hast jetzt das. Ähm Bausik golf projekt gestartet mit einer ersten Schülerin, der Tina. Wie waren so deine ersten Eindrücke? Wie hat es sich getan mit deiner Methode? Gib uns ein bisschen Einblicke dazu. Ja, war sehr spannend mit der Tina. Sie hat das sehr gut gelöst, finde ich. Sie hat einige Sachen gehabt, angefangen vom Griff, Setup, natürlich sind ein paar Sachen. Typische Sachen in der Druck-Gewichtsverlagerung natürlich und im Aufschwung ein wenig Probleme. Und ja, wir haben einfach mal begonnen, dass wir die, die grundlegenden Sachen mal ändern heute. Und einfach mal schauen, dass ich sie in eine gute Richtung bringe, dass wir einfach dann darauf weiter später aufbauen können. Also es hat es auch, denke ich, sehr gut umgesetzt. Ist nicht immer einfach, weil man muss sich das ja auch irgendwie vorstellen. Man hat ja auch als Golfer, muss man sich ja vorstellen, immer so eine, eine seine eigene Welt, wo, die man sich selber über Jahre gebastelt hat. Und dann komme ich daher und sage auf einmal, was komplett was Gegenteiliges oder so, und dann muss man erst einmal das ein bisschen verdauen. Aber ich denke, sie hat das eigentlich in kurzer Zeit sehr gut umgesetzt und, und hat auch am Schluss dann auch sensationelle Bälle geschlagen.